einer Fallermittlung gehört es auch, die Labordaten zu interpretieren. Üblicherweise erfolgt eine Laboruntersuchung auf SARS-CoV-2 als ein Nukleinsäurenachweis, das oder auch das wichtigste Untersuchung, das ist die PCR, bei der sucht man danach, ob man DNA, also Geninformationen, des Erregers findet. Üblicherweise läuft das in ganz einfach ausgedrückt so ab, dass man gewisse Marker in die Lösung hineingibt, die sich dann einen Genabschnitt auf dem, auf dem Gen suchen und von dort aus vervielfältigen. Und dieses passiert in sogenannten Zyklen und je mehr Zyklen durchgeführt werden müssen, bis das Ergebnis einer Häufung feststellt, desto, desto weniger DNA-Ausgangsmaterial war dort enthalten. Das, äh, diese Anzahl an Zyklen wird auch CT-Wert genannt und wird gerade sehr viel diskutiert, ob man damit eine Infektiosität feststellen kann oder nicht. Stand heute, also Anfang November, ist es das so, dass man sagt, der CT-Wert äh, kann nur dazu verwendet werden, nach einer durchgemachten Erkrankung noch nachzuschauen, ob eine, ob, äh, ob eine Person noch ansteckend ist oder nicht. Und wenn der CT-Wert über 35 ist, und gleichzeitig die Erkrankung sozusagen aufgrund von anderen Informationen, klinischen Informationen oder einem vorangegangenen Test ähm, sicher vorbei ist, kann man sagen, dass die Person nicht mehr ansteckend ist und nicht mehr in Quarantäne gesetzt werden muss. Eine weitere Untersuchung ist die Erregerisolierung, die eigentlich nur im Rahmen von Studien passiert, aber möglicherweise auch mal in ein Gesundheitsamt ankommt. Ein, etwas Vorsicht muss man walten lassen bei den Antigentests, die auch ähm, die DNA, die auch Antigene des Virus nachweisen. Stand November ist diese Situation noch ungeklärt und man muss die weitere Entwicklung abwarten, wie die Antigenteste interpretiert werden müssen.